dass ich es direkt vor mir habe, dass ich es anfassen kann. Nicht nur virtuell, sondern auch direkt in der Realität vor mir. Dass ich sehe, was ich bearbeite. Die kleine Herausforderung, dieser kleine angenehme Zeitdruck, den man hat, wenn man einen Umbau macht, dass die Produktion ohne große Hindernisse weiterlaufen kann. Es macht mir halt sehr viel Spaß, präzise und genau zu arbeiten und das sieht man halt im Endeffekt auch an den Produkten. Vor allem muss man sich immer vor Augen halten, die Qualität unserer Produkte ist immer nur so gut wie unsere Werkzeuge you <laughs>